So, da sind wir jetzt hier beim zweiten Rennen, beim Sprintrennen, und komischerweise muss man hier eine Stop fahren, was keinen Sinn macht, weil das Sprintrennen ist eigentlich ein Rennen, bei dem man nicht stoppen muss in der Regel, und selbst wenn man ist auch nicht verpflichtet, die beide Mischungen der Reifen zu fahren, also ja, warum genau das jetzt so ist, keine Ahnung, aber hey, dann würde ich sagen, fahren wir los. Natürlich jetzt erstmal hier die Einführungsrunde. Wir starten von P6, weil wir P3 im letzten Rennen gewonnen sind im Hauptrennen. Die ersten Top 8 werden ja umgedreht und wir haben gute Chancen jetzt viele Punkte zu holen, auch wenn es jetzt für das Rennen weniger gibt. Lol, ich bin aus Versehen auf Boxenstopp gekommen. <lacht> ja geil. Ja, Meine Ingenieur geht da richtig ab. Ja, ähm, alle starten auch auf Mediums. Die werden also vermutlich das Rennen durchfahren. Ich weiß nicht, ich wollte ja auch auf Medium starten, aber ich konnte es nicht und ich hatte auch keine Ahnung, was ich da machen sollte. Hm, naja. Dann muss ich wohl durchfahren, so. So, und das Rennen beginnt. Ich folge einfach mal dem, was die KI macht. Uh. Ja, Turn 1 ist halt wichtig. Und Giotto greift an, wie verrückt. Und am Ende bin ich also keine Position weiter vorn gekommen. Meini hat einen guten Start anscheinend. Ja, ich kann ja jetzt super überholen, dadurch, dass ich die. die besseren Reifen habe. Das war knapp. Ja, moin, warum sind denn meine Reifen schon bei 26%? Sind das etwa die Reifen, die ich im Qualifying benutzt habe, mit denen ich aber keine schnelle Zeit gesetzt habe? Das kann ich mir jetzt nicht erklären. Hallo Tifi, du bist jetzt meins. Uh. Das war eng. Ja, da ist der Tivi wieder vorbei. Das ist mein Fehler. Ärgerlich. So, hier muss ich aber jetzt rein. Und ich kann ihn ausbeschleunigen. Oh mein Gott, das war gerade sehr, sehr interessant. Sorry Teammate. komm. Hat eine bessere Beschleunigung aus der Kurve. Aber egal, ich bin innen. So vorbei an Kamera. Die wird nochmal angreifen. Oh ja, und nochmal neue Bestzeit. Na, Elbe hat es unterboten. Der gibt also Gas. Welchen Reifen ist der denn? Na komm schon, ich muss an De Fries vorbei. Dann gehe ich halt außen vorbei. Ich habe auch noch die weichen Reifen, also es geht auch. Boah. Schöner Querster. Mhm. Wir verteidigen, der Fukusumi. Das ist doch lächerlich, wie gut die beschleunigen. Und dann habe ich DRS. Oh, das könnte gerade so reichen. Sehr weit überschossen. Boah, das Auto so knapp verloren. Das ist krass. Oh, gelbe Flagge da, ist glaube ich Giotto weg. War ein gelbes Auto auf jeden Fall, das müsste der Campus von Giotto sein. So. Und auf geht's in die Box. Ja, Kyoto ist weg. Uah, 20 Sekunden auf Gelee. Na toll. Mal gucken. Ja, und das sollte eine neue schnellste Runde sein. Boah, Beleitung. Und zwei Sekunden wieder aufgeholt auf, cool, auf Gelee. Ja, nochmal eine neue schnellste Rennrunde. Boah, ich habe 30, über 3 30 Sekunden auf Gellell aufgeholt in der Runde. Krank. Oh, da ist ein Auto ausgefallen. Es ist Lorandi, der aktuell letzter war. Also mit Ausnahme von uns. Schade. Hätte jemand weiter vorne sein können. Weil die da kriege ich sowieso. Denke ich mal. Und da sind wir. Das war eng. Oh mein Gott, das hätte jetzt schnell mein Ende sein können. Aber da sind wir auf jeden Fall dran an dieser Gruppe, die wir jetzt ewig lang gejagt haben, aber einen riesigen Schritt aufgeholt haben. Ich habe jetzt genau das VSC kommt jetzt wo ich überholen wollte, aber zumindest ist einer vor uns ausgeschieden. Mokinos aus der Session. Na komm, lass mich fahren. Boah. green oh, moin war ein gutes VSC, also gut ausgenutzt Das ist das Ende der VSC Phase So, jetzt heißt es hier durchs Feld äh, Hauen, damit ich auf jeden Fall noch Punkte hole So, jetzt habe ich auch mal guten Exits gehabt Und Voko Dass wir so einen dummen Move machen müssen wegen dir lieber auf die Außenbahn gehen sollen. Naja, ist ja jetzt passiert. So, dran sind Kari und Günther. Uh, Kari greift Günther an. Wir werden sicherlich profitieren können. Uh. Die halten sich stark auf. schon guten Exit. Und ich komme ohne Probleme vorbei an Günther, Und Kari. Du bist gefunden, das Essen für mich. Und auf P12 schon. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das hätte ganz, ganz böse ausgehen können. Aber egal, ich habe Mary. Auch wenn ich jetzt ein bisschen Zeit auf Mini verloren habe. Ja, er ist extrem langsam. Den kriege ich auf jeden Fall. Schön außenrum. Dankeschön ist sogar noch das DRS. Aber ich glaube, das reicht nicht. Oh! Da sind sie so kollidiert. Und beinahe schon wieder. Mal gucken, ob ich einen Bocolatschi bekomme. Oh. mal sehr hart aber egal schön schön so und 8 macht dasselbe und ich kann auch ihn außen holen kriegt das ds perfekt uh. hier kann ich jetzt schon vorbeigehen an die fries weil er so langsam wirst 8 Sekunden, naja, das macht glaube ich nichts mehr. Auch wenn die da kämpfen, das könnte also vielleicht ganz eng was werden, aber ich glaube nicht. Uh, toll, mein DS ist kaputt. Zum Glück bin ich hier gerade irgend ohne der ohne der DS reich weiter. Aber trotzdem kacke. Sergio was? Wo geht er jetzt rein? Warum. This is your final final lap of the race. Warum geht die kein in der letzten Runde rein? GTF? Und warum manche nicht? Das macht ja nicht mal Sinn. Zu lange auf den harten zu fahren dann nicht mal auf die soft zu gehen war dann noch ein gutes rennen das glaube ich persönlich p4 auch wenn ich nicht verstehe warum die kI jetzt in den letzten runden reingeht und vor allem dass ich keine 1 also 0 stop fahren durfte Und irgendwie ist auch die Reifenabsetzung höher und irgendwie waren die Reifen auch schon abgenutzt am Rennen Rennenanfang. Muss ich verstehen, ja. Fukusumi gewinnt das Rennen. Wir werden Vierter. Super. Ah. Meine Beine tun so fucking weh. Oh mein Gott. So lange am Stück fahren ist echt krass, weil ich bin ja auch gerade noch ähm, das Hauptrennen davor gefahren. Ich bin beide Rennen am Stück gefahren. Und ähm. Ja, war doch anstrengend, dass er wacht ist. Ja, gut, die muss auch nicht in die Box, warum auch immer. Was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Bei diesem Rennen und diesem Sieg ging es nur um eins: Beständigkeit. Jeder kann in der einen oder anderen Runde schnell sein, aber es ist etwas anderes, immer wieder in jeder Runde schnell zu fahren. Wenn man das schafft und sich die Fehler der anderen zunutze macht, während man selbst nicht zu viele Fehler begeht, geht es immer weiter nach vorne. Naja, die muss nicht in die Box. Weg zum Und man kann die Stärke dieses Teams nicht bestreiten. Sie scheuen kein Risiko mit neuen Talenten. Und heute hat sich das ganz gewiss ausgezahlt. Fantastische Arbeit. Ja, schön. aber ein paar weitere drei neue Gewinner. Oder drei neue, nee, nicht Gewinner, Podest-Leute. Das ist ja auch das Interessante an der Formel 2, aber das halt wirklich die nicht an die Box mussten, verstehe ich halt nicht, warum die das konnten.